Adrenalin, wie äh, sieht ich halt echt rein? Ist doch nix. Oh. Oh. <lacht> <lacht> Dieser Anzug, ja. Was ist denn das eigentlich, was du da Ist das der Virus oder ist das irgendwie so flüssiger ja. Stickstoff oder Ganz viel Virus ist das. Ganz, oh Mann ey! Diese Kacke. <lacht> schon wieder. Also ich bin nur am ersten Mal erschrocken. Alter, also, da das Ding 012 Da hm. waren nicht drin, gell? Bis jetzt Und das macht irgendwas? Ich hab keine Ahnung Caution, lights on Also wenn man in die Nähe davon kommt, dann äh, spült mir das Verlangen das Musikstück zu vollenden mit seinem eigenen Blut und wo ist es jetzt? Wo ist Dora Da ist da, da wahrscheinlich oh! Alter! Hä? Ich mach nichts aber ich, ich kann noch weg Was ist das? das Hört krank an Du drückst jetzt nichts. Nee, ich drück nichts, der läuft von alleine. Das, sind Noten, das ja, ist ein Notenblond. Das Nicht, dass er sich jetzt umbringt, deswegen. <lacht> aber ich kann auf jeden Fall noch weg. Das ist zumindest gut. Mach mal, mach ja, Wir ich, mal, bin. Mal. ich das erst. Wow, weg! I have to finish it. Ah, oh, der... Ja. Okay, mal der hat sich bestimmt, bestimmt geritzt. Geh mal lieber wieder raus. Okay, uns geht's wieder gut. Ich hab Angst, Junge. Das geht ja. Der ist in dem Glasbehälter, habe ich gelesen. Oh, Junge. Oh, Junge, was ist das? Da gehst nicht rein. Ja. Also was macht die? Die schickt irgendwie Hirnströme an denjenigen, der die äh, Maske aufhat und die überlagern die, eig die eigenen Hirnströme und dadurch wird man hirntot und die Maske verfügt dann quasi über deinen Körper. Ja. Und du wirst davon angezogen. Du musst die aufsetzen sozusagen. Man verspürt das Verlangen die Maske ja. aufzusetzen. Closed. Closed. Gaswaves. Waves. Was ist das denn? Oh, thank God. oh, da ist einer reingegangen, hat die Maske auf. Ah, die lacht noch. Sie lacht noch. Yeah. Ja. Ah, die kann ihr Gesicht ändern, habe ich gelesen. Ja, ja, klar. Ist wir aufmachen? Willst du wie sie Speicheln aufmachen, man! Cannot carry more... Das brauchen wir nicht. Ah, was sagt er? Abendum. Addendum. Ja, setz mir die Maske ab, dann machen wir auf. Das ist gespeichert. Gaswaves. Wollen wir ihn töten? Ja, schon mal rein, das Was ist noch Wir haben voll gespeichert, ne? Dann kriegen wir wahrscheinlich die Maske ohne den Kick, oder? Wenn er stirbt. Oder überlebt und äh, wir gehen jetzt rein und werden die Kick. Warte, Mach mal Gas aus und wir gehen rein, oder? lebt noch. Ich, ich will es sicher sein. Alter, was? Ja, da hat er gesagt, er kann auch über, über die Körper irgendwie verfügen, wenn, wenn sie tot sind. Ja, aber das ist für krank. Und die Körper, kann sich ein Körper noch bewegen, ob, auch wenn es physikalisch eigentlich unmöglich ist. Jetzt hat er bestimmt das böse Face, machen wir Gas weg. Ja, gruselig, von unten jetzt kommen würde. Ich gebe dir eine die Und wir Gas-Incident. mal. Ja, mach. ich habe mehr mit dir. Ich habe die Intentionen, eine Person, die ihre Aber The simplest way for you to get out safely is to go and find a CP012 in the light containment zone. If you can read between the lines, it'll be as interpretable as a map. Good luck. What is understood I everything. I there. Was, dieses tiefe Wummern, das war vorher nicht mhm. da. Dieses Wummern war vorher nicht da. Ich will da nicht rein, bitte. Hier rein <lacht> jetzt. Hey, komm, das ist der Zombie, oder? Alter Verwalter! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Was sagt ihr Silence? Alter. Wow! Wow! Geh weiter! Geh weiter! Ich hab die voll abgehängt, Junge! Kann er durch die Wände gehen? Ich hoff's nicht. Ich hoffe, wir... Was machen wir? Ich keine Ahnung. Oh mein Gott. NEIN! <lacht> Jetzt? <lacht> Jetzt nicht. Was? Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Und dann müssen wir wieder zum Electricity. Aber dann da ist ja auch dem Weg Okay, alter stimmt. need to control control this facility. It also Your only feasible way of escaping is through Gate which is currently locked down. Mm -hmm. I, however, with you. could unlock the doors to Gate yeah. if you re-enable the, nice. the door control system. If you want out the here, go back to the electrical room and put it back on. <laughs> Until then, I have no I'm business speaking you to out. you. Wow. Der ist voll huge, Mann. Okay. Bin jedes Mal überrascht. Und er steht sogar ein bisschen im Boden schon. Those skinny legs. Der ist noch, noch größer. Und jetzt wird es gleich El Glück. Jetzt kann man nicht durchgucken. Ich glaube von der Seite kann man durchgucken, von der da nicht. Schau mal, der, der schaltet da? steht schwebt ein bisschen vor der Wand Zurück. Siehst du das? Nein Ja, stimmt Schau, da ist jetzt ein Schmutz an der Wand Und jetzt... Ich hab nicht gedrückt, ne? das ging von so alleine <lacht> Don't look Or it takes you Indeed Geht das jetzt, wenn man den zuerst anmacht? Glaub schon, ja. Huh! Hm. Oh! Nein! du hast den verkackt, Junge! Renn, renn! Renn raus, bitte! Geh! Oh, nein. Komm, geh! Ist nix! Echt jetzt? Kommt er jetzt? Ja, Mann! Ich lade er doch rumgeschrieben, Mann! Oh, der kommt schon! Rennen! Ja. Oh. Da war ich doch letztes Mal auch. Da war ich doch letztes Mal auch. Ah! Ich hab ihn doch gar nicht angeschaut. Nein, <lacht> du, du kannst ihn da... Na geil! Ah. Scheiße, der hat, der hat ab und zu solche Anfälle, glaube ich. Du meinst, es kam ich glaube, von dem Ich habe ihn noch gar nicht angeschaut, Mann. Oh. Nein, nicht gut. Meinst du, wir können ihn dann containen? Nee. Ja, aber in habe ich, plötzlich zum Ausweichen. <lacht> bisschen zumindest. Ja. Hm. Eigentlich müsste man immer doch den, den... hey, der ist schlau. Ich dachte, der läuft jetzt hier. Nein, was für ein Penner. Das ist jetzt nicht so gut. Nein! Hat er uns. Scheiße, schon wieder. Oh, blöd Gerade für seine Containment Zelle. Also das Motto hierbei ist jetzt rein, raus, tschüss. Ich mache hier erstmal so einen Platz im Inventar. Da vorne liegt das Metal Plate und der Radio Trans Receiver. Transceiver. Transceiver. Yeah, oh. oh, oh, oh. Nein, no. kack! Jetzt muss ich mich heilen. Zweimal. Okay. All you want's heal. Du hast ja die Pille genommen. Ja, ich höre das. Er macht gar nichts, schau mal. Der schmeißt was weg in den Mülleimer. Sollen wir mal reingehen? <lacht> Klar. Ich glaube, das haben die absichtlich gemacht, dass er hier nicht mehr die Tür aufmacht. Ja, Junge, bleib doch bitte draußen. Wow, jetzt steht aber gar nichts, das habe ich Angst. Hast du das Event getriggert, wenn du wieder angegangen bist? Ja, guck jetzt, jetzt, jetzt, ist es kaputt gemacht. Ja. Der macht auf, Junge. Das Notenblatt ist entkommen. Das, ist, das sind sind Türen jetzt, Das Das Notenblatt ist ausgebrochen. jetzt, jetzt, jetzt, durch durch die, Foundation. Facility. What the fuck? Du siehst beide Türen zu. Wow! Hast du gesehen? <lacht> ja, du musst mal drücken. Irgendeine ist jetzt offen, oder? Jetzt Sind beide offen, oder? Ja. Oder? Alter. Was ist denn das für ein Fuck? <lacht> Aber geil war es irgendwie. <lacht> also, probier aus. Bevor wir sterben. Ähm, 420. Einfach 420. Ja. Das macht was. Memory access relation. <laughs> yeah. Ja, nimm. Good as shit. Uh, okay, nächstes Pain. <lacht> Hört sich gut an. Fett. <lacht> okay, der da. No, geh doch nicht rein. Ich mag den. Aber den haben wir in den letzten Episoden gar nicht mehr gesehen, oder? Obwohl wir da drin waren. Echt? Waren wir da drin? Ich, also ich, ich geh da nicht rein. Ich hab den schon ewig nicht mehr gesehen. Du bist die nächste. Oh, ja, da war der andere. Das, da gibt es jetzt die Pille. Ja, hole schnell die Pille und dann geh zum Aufzug, weil dann läufst du so ein bisschen in die Richtung. Verstehst du? Hab ich sie? Ja. Das war jetzt eine gute Ausbeute eigentlich. In der Handzone geschafft. Ich hab hier die Pille. Hashtag da, wo die Pille ist. Irgendwie hat das geschrieben. Irgendwas ist halt ja. Meine Stamina ist im Eimer. Das hat jetzt nicht so gebracht. ich will wissen, was passiert, aber wir gehen einfach direkt zurück jetzt. Da, ne? Oh, nein, Nee. <lacht> Sollte sie leuten. Meinst du? Ja. Bingo. Rechts. Oder? What? What der war wir letztes Mal schon gesehen an der Stelle. Ja. Aber es waren jetzt beide. Ja, das waren uns beide. Wahnsinn. Das so Mei, oh mein, oh mein, da muss ich jetzt wieder durch so einen roten Raum. Alter! Der kommt immer an so herstellen. Soll ich oh. herstellen? Das ist geil. Das ist kein Junge. Da! Ja, da. Alter, fuck you. Ist der größer geworden? Weiß ich nicht. Der war ja übermäßig größer. Oh, okay. Dachte ich bin kurz What the fuck? <lacht> Jetzt kommt er. SCP-682 just broke out at gate B. I want all available helicopters and MTF units at gate B now. Ist I repeat, SCP-682 is out of the facility. All available helicopters and MTF units to gate B now. Oh We're in the Alpha Warheads in T minus 90 seconds. All personnel are advised to board oh, the nearest mm -hmm. helicopter or enter the nearest blast shelter immediately. Blast shelter. Das ist das ein Blast Shelter? Das ist, ein -Shelter. Das ist ein -Shelter. Ich voll dass man hier nochmal einen Keycard braucht, wenn man eben einen Keycard braucht, um hier reinzukommen. The Ring, SCP-14. Ja, also ich glaube, das war so, dass wenn man diesen Ring anzieht, sich an den Finger steckt, dann wird man müde und schläft ein und wacht von alleine nicht mehr auf. Und äh, wenn man den aber abgenommen bekommt, den Ding, wacht man wieder auf und fühlt sich total erholt. Auch wenn, auch wenn man nur Minuten lang geschlafen hat oder so. Ja. Was soll ich denn? raus? <lacht> What Whoa. the fuck? Hä? Achso, das ist doch die. Äh, ist Alter! Wo? So. War das schon zu lang? Das ist heißt doch die, dieses Treppenhaus da zu, zu dem Sarg unter Gut. Du kannst es nicht. Du musst viel weiter zurückgehen. Das ist wieder viel zu müde jetzt. Nein, weiter. I'm The King. Das ist ein zweiten Anlauf, ja. So. Na drei hast du noch geschafft, oder? Natürlich. Na, ja. gleich fallen. Wie war das jetzt? Ich habe schon wieder vergessen. Ähm, von Level 3 kommt man nicht auf... Auf... Wow. Mit, mit Fein auf Level 4 angeblich. Ah ja, dann ja, glaube ich es mal. Guck, Fein funktioniert viel besser. Ja, jetzt mal Fein auf die Level 3. <lacht> Nein. Ah, da ist er. Scheiß dabei. Ja, aber theoretisch, wenn er 106 angebaut hat, dann reichen uns die, die Level 3 Karte. Aber mit der Level 3 kommen wir in 106 in die Zelle. Dort liegt eine RL4 Karte, mit der L4-Karte kommen wir in den Raum mit SCP-420J und da ist eine RL5 karte rein. Und die ist ja in etwa gleichwert mit der Omni-Karte. Ja. Den brauchen wir, das ist gut. Dann gibst du mir die Folge auch gleich mit? Ah ne, aber oh, die muss das gerendert, nein, da nicht. Ja, bitte. Der sagt ja da nichts. Der sagt ja erst was, wenn es im Loading Screen kommt, zum, wenn es spielt Ja, aber Und wär dann hörst du auch, wie wieder labert. Aber ja, das wäre schon mal gut. This place will burn. Alter, das haben wir noch nie. This place will burn, so nennen wir die Episode. Das ist der SCP 1025, das ist die Encyclopedia of Diseases. Das wurde jetzt scheinbar auch geändert, wahrscheinlich eines der 5 neuen SCPs. Ja, dann machen wir was, oder? Kann man da was machen? Das ist ein Buch, in dem Krankheiten stehen. Und die Krankheit, die man gelesen hat, deren Symptome weist man dann im späteren Verlauf auf. Ich weiß nicht, ob inwiefern das ins Spiel geedet worden ist, wir ist aus. Ja. Tänzer of the lungs, oh nein. Ich will aber das andere. Geiler. Ja, ein Buch können wir auch verrecken. Ne? Ja. Komm, jetzt lesen wir, wie wir ordentlich verrecken, Alter. Les. Common Code. Oh, eine los. bloß. Ist ja verrecken wir doch nicht, Mann. Kannst du nochmal lesen? Ja, wobei, wenn's. Nee, kommt da immer nur dasselbe.